es da irgendwas, wo du denkst, hey, sowas kommt immer gut an? Süßig, Süßigkeiten okay. und Fläschchen <lacht> Alkohol. Ja. Herzlich willkommen zu Ladenstory TV. Heute mit der Silke Hans aus Kleve. Ich freue mich ganz wahnsinnig, denn Silke als Apothekerin seit vielen Jahren. Hat in dieser besonderen Zeit natürlich auch einen besonderen Stellenwert. Und äh, danke, dass, dass du die Zeit für uns nimmst, äh, dein Interview zu gehen. Äh, magst du vielleicht für die Zuschauer, die dich jetzt noch nicht kennen, ähm, mal kurz vorstellen, äh, wo hast du deine Apotheke? Ähm, wie lange gibt es sie schon? Kannst du da mal ein paar äh, Gedanken zu sagen? Ja, also ich bin grundsätzlich seit 19 Jahren selbstständig, hatte erst eine kleine Dorfapotheke in Rindern, also hier dem nächsten Dorf bei Kleve. Und äh, habe die dann nach, hm, muss kurz überlegen, ich glaube 14 Jahren ähm, geschlossen, weil ich halt die Möglichkeit hatte, hier die Marktapotheke zu übernehmen. Und bin jetzt schon im sechsten, ja, ja, ich glaube, wir sind jetzt ziemlich genau sechs Jahre, ich glaub, diesen Monat vor sechs Jahren geöffnet hier oder äh, übernommen quasi. Ähm, ja, habt ja in Kleve im Dreitürmerhaus, werden sicherlich die Klever zumindest kennen, im Ärztehaus, am Marktplatz, direkt zentral in Kleve eine große, große relativ große Apotheke. Und da natürlich jetzt die Frage, ne? in Zeiten von Corona, siehst du es als Vorteil, Nachteil oder wie, wie gehst du damit um? Ähm, ja, doch schon als Vorteil, klar. Also im Vergleich halt auch einfach zu meiner Dorfapotheke, die ich vorher hatte. Wir sind natürlich viel größer, sind auch viel mehr Personal, ähm, haben viel mehr Umsatz. Ähm, ja, Und ich habe tatsächlich auch schon jetzt heute Morgen die dritte Apotheke gesehen. Ich bin ja sehr vernetzt auf Facebook auch. Ähm, unter Kollegen, die einfach jetzt ähm, diese Krise zum Anlass genommen haben, ihre Läden zu schließen. Weil sie einfach so wahnsinnig viele ähm, ja, Probleme haben, Lieferengpässe haben, Personalausfälle haben, dass sie gesagt haben, okay, ich hätte halt vielleicht erst zum Dezember oder im Dezember, Ende des Jahres, meinen Laden geschlossen, okay. ähm, aber jetzt tatsächlich in also Sackhorn auf. Auch Deutsch. Apotheker? Also Apotheker, ja. die dann äh, vorzeitig schließen, weil sie sagen, äh, ja. wir werden momentan so überrannt, das kriegen wir nicht ja. gewährleistet, wir können nicht... Okay. Ähm, Was natürlich ganz viele auch nicht auf dem Plan haben, da darf man sich jetzt nicht, ähm, oder muss man sich mal vor Augen führen, es gibt natürlich etliche Apotheken, die in so riesen Einkaufszentren sind ja. äh, oder Flugapotheke zum Beispiel. Da ist ja im Prinzip ist ja das, der gesamte Flughafenbetrieb ist lahmgelegt und ja, ähm, auch in den Einkaufszentren, wenn alles zu hat, Vielleicht maximal ein großes ähm, Lebensmittelgeschäft da drin ist. Ähm, wenn, wenn, ich weiß nicht, wie es im Oberhausen im Zentrum ist, ist da ein Lebensmittelgeschäft, aber ich weiß, da ist glaube ich eine Apotheke. Ähm, die ja. haben natürlich mal nichts zu tun. Ne? Klar, und wenn das sowieso schon eine Filiale ist, die vielleicht vorher auch nicht ganz so gut lief, die so ein bisschen, das ich sag mal, so ein Abtreibeobjekt war oder ähnliches. Ja. Ähm, kommen jetzt ins Rudern. Also wir haben nicht wenige Kollegen, die ähm, ja, Kurzarbeit auch angemeldet haben für ihre Leute, weil ja, einfach klar. nichts ja, ja, im ersten Fall denkt ja. Ja. Im ne? ersten Fall denkt man natürlich Apotheken, das ist jetzt, ne, du hast schon gesagt, systemrelevant und äh, ja. so die wichtigste Institution momentan äh, an lokalen Geschäften. Ähm, aber klar, man denkt da gar nicht äh, zu Ende oder an die Details oder an die Nischen, die dann vielleicht äh, eher Probleme mit haben. Ähm, genau. Was, was sind so Probleme, die du vielleicht von anderen lokalen Geschäften? Ich meine, wie gehen die momentan damit um? Ich habe jetzt auch natürlich schon viel Gespräche geführt. Wir haben ein Webinar ja gemacht ja. Ähm, für lokale Geschäfte. Aber ähm, was ist so, was ist so deine Wahrnehmung? Ähm, äh, ja, also auch im Freundeskreis. Ich habe viele Leute, die selbstständig sind, eben in der Apothekerbranche, die Reisebüros haben, äh, irgendwelche anderen Geschäfte haben. Ähm, ja ist die Frage, wie lange die durchhalten und durchhalten können, wie viele Rücklagen die haben, wie lange es die schon gibt am Markt. Ähm, ja. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele Selbstständige und sehr, sehr viele Geschäfte insolvent gehen und ähm, ja, einfach das nicht überleben werden, ganz klar. Schwierigkeiten haben. Also ähm, ja. ich meine, ein Tipp, ähm, den blende ich hier oben auch gerne mal ein, den äh, hatte ich ähm, mit dir, Gott danke, äh, nochmal für, für die Möglichkeit, äh, als Exemplar umsetzen können. Äh, wer liefert, kann ja jetzt dann auch sagen hier mit Lieferservice den äh, oder den Zusatz noch ein bisschen in den Google und Business Namen mit einfügen, äh, wie das genau geht. Äh, genau kann ich hier gerne auch noch mal verlinken. Alle Apotheker betrifft das ja eigentlich, weil die meisten ne, oder korrigiere mich, wenn es falsch ist, liefern doch aber auch aus. Ne? Ja, ich, also ich würde behaupten, also 99 Prozent wahrscheinlich. Ja. Ne. natürlich aber auch, je nachdem. Wenn du jetzt eine kleine Apotheke irgendwo auf dem Dorf bist, ähm, mhm. dann haben die vielleicht abends zwei oder drei Tüten, die nimmt dann, jeder nimmt noch ein Tütchen mit oder äh, der Chef auf dem Weg nach Hause mit dem Fahrrad. Ähm, das sieht bei uns hier natürlich ein bisschen anders aus, Na ne? Klar, ja. also wir haben irgendwie einen Fahrer, der hier morgens zweieinhalb Stunden und abends zweieinhalb Stunden unterwegs ist. Und im Moment ist es fast das doppelte Aufkommen, das ist irre. Das ist Wahnsinn. Okay, also würde ich schon sagen, äh, das ist alles verdoppelt, äh, was Anfragen, ja. was... Äh, ja. Okay. Wie, wie verteilt sich das? Habt ihr äh, eine Möglichkeit, online auch Bestellungen anzunehmen, per Messenger, ähm, per E-Mail? Wie bündelt ihr das? Ja, wir haben tatsächlich mehrere Apps. Ähm, darüber hinaus natürlich die bekannten Geschichten, telefonische Vorbestellungen per E-Mail über unsere Homepage ist eine Kontaktmöglichkeit und eine Bestellmöglichkeit. Ja, im Zuge des E-Rezeptes kommen jetzt mehr und mehr Apps natürlich und auch fast jede Apotheke besteht, zwei oder drei von diesen Plattformen. Wir natürlich auch. Das kriegt jetzt vielleicht nochmal so einen Push auch irgendwie. Mhm. Eigentlich haben wir ja gedacht, naja, komm, das dauert noch so ein halbes Jahr oder so ein Jahr, bis die Leute sich daran gewöhnen. Vielleicht ähm, wie? wird das jetzt ein bisschen schneller angeschoben. Jetzt, Ich meine, klar, in Kleve sind wir jetzt nicht irgendwo in Frankfurt, Köln oder was weiß ich wo, aber wie verteilt sich das so? Hier, ähm, Kleber hat 80.000 Einwohner, ne? So 80. Ne, knapp 53, glaube ich, meine ich. Oh, mal Moment, okay, aber. Entschuldigung. Ja. Wie, wie verteilt sich das so hier, ähm, also gerade digital versus vielleicht den traditionellen Kanälen, was dann Rezepte angeht? Hast du da so ein Gefühl? Also digital tun sich die Leute wirklich noch schwer. Es sind ja. ganz, ganz wenig Leute. Wir ähm, bieten es proaktiv an. Wir haben Flyer, die wir ausgeben. Es wird ja mittlerweile auch über den Wort- und Bildverlag in der Umschau zum Beispiel beworben. Aber die meisten Leute sagen doch auch gerade die Älteren, ach Quatsch, ich muss ja sowieso zum Doktor. Ich bin eh nebenan. Dann komme ich auch gleich rüber und ähm, bin ja dann sowieso bei euch vor Ort. Dann kann ich es auch bestellen. Und wenn es nicht da ist, bringt es mir eh. Okay. Ähm, von daher, also es sind relativ wenig Leute, die im Moment schon ähm, Rezepte vorbestellen über die Apps. Über die ja. Apps. Und das hat sich jetzt auch nicht in Zeiten von Kontaktsperren äh, geändert. Doch, ein bisschen oh. schon. Ist ein bisschen mehr geworden, aber ähm, wir sind da gerne noch offen für mehr. Ja. Okay, also sprich, ähm, können wir auch mal verlinken. Ähm, kannst du mir gerne später mal durchgeben unten, wo, ja. wo man es dann machen könnte. Ähm, mhm. Jetzt. Ähm, würde mich natürlich auch noch brennend interessieren <lacht> ähm, du sagtest fünf jahre ungefähr bis jetzt in den neuen standort sechs, sechs jahre ja. im neuen standort inwieweit ähm, hast du da ich sag mal so das team mitnehmen können musstest du das alles neu aufbauen ähm, wie war das so ähm, von deiner reise her ja also ganz schwierig dadurch weil ich ja die apotheke hier komplett neu gekauft habe übernommen habe musste in Anführungszeichen durfte ich natürlich auch das Team komplett mitnehmen mhm. ähm, und es besteht tatsächlich ein Jahr lang ähm, Kündigungsstopp irgendwie ja. also man darf halt sagen ich brauche weniger oder will weniger Leute haben ja. man darf niemanden aufschmeißen. und ähm, was natürlich echt ganz bitter war waren, ähm, war mein Team in der Wasserburg Apotheke was ich tatsächlich kündigen musste okay. und Davon konnten wir jetzt zwei Leute wieder einfangen. Die sind wieder hier, aber tatsächlich zwei PTAs. Die eine war meine rechte, die andere war meine linke Hand. Die hätte ich sehr, sehr gerne mitgenommen. Das war zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich. Ja. In der Zwischenzeit haben wir sie schon sehr gut hier brauchen können und ich hätte cool. sie sehr gerne gehabt. Aber die sind halt auch mittlerweile glücklich in ihrem neuen Job Klar. und bei ihrem neuen Job. von daher. Ja. Ähm, wie, wie war denn so bei dir Personalausfälle? Gab es da jetzt irgendwie Krankheiten direkt äh, oder wo du sagst? Mh? Also wir haben ja sowieso. Bei einem Stab von 16 Leuten hast du immer irgendwer, wer krank ist, klar. Ähm, auch jetzt im Zuge, weil ja auch die normale Grippe und die normale Erkältungswelle ist ja jetzt auch zur Zeit, äh, da sind natürlich auch wir nicht von verschont, eher im Gegenteil, dadurch, weil wir so wahnsinnig viel Kundenkontakte haben und ähm, da hier ja. so eine Virenschleuder sind und Bakterien-Schleuder sind, ähm, sind wir natürlich auch immer gerne dran. Unser Immunsystem ist jetzt auch nicht so viel besser als ja, das der Menschen, wir ne? also, <lacht> bemühen uns, aber... Auch wir sind nicht befreit davor und ähm, ja, so nacheinander fallen natürlich auch immer Leute aus. Bei ja. uns halt auch irgendwie, Gott sei Dank hatten wir bis jetzt noch keinen ernsten Covid-Verdacht. Ja. Äh, ja, gucken. Aber auch ja. uns wird es äh, nicht verschonen, ganz klar. Auch wir sind früher oder später mit einer oder zwei oder alle nacheinander, dran sein. Also, das ist, äh, ich meine da tut mir ja ein bisschen leid, dass wir jetzt nur so mit Video zusammenkommen können. Also wir werden uns auf wie wie ich schon gesagt nachholen. Du kennst ja dieses Format Ladenstory TV, wo wir gerne einfach mit Ladenbesitzern und Unternehmerinnen oder Unternehmer uns über Strategien, Taktiken austauschen. Und was ich mir nämlich eigentlich gewünscht hätte, wenn ich vor Ort gewesen wäre, mal so Sachen ob, also weiß nicht, ob man das darf oder kann, wie jetzt beispielsweise Desinfektionsmittel mal so selbst äh, herzustellen. Mach, macht ihr das? Könnt ihr das mhm. in der Apotheke Bertha, Ja, klar. Wir sind eine der wenigen, ähm, die das machen in Kleve. Ich weiß gar nicht, ja, ich vermute doch, ich weiß schon so ein bisschen. Also ich muss gestehen, ich bin halt, habe ich ja gerade schon gesagt, sehr, sehr gut vernetzt mit vielen Kollegen über Facebook. Und ähm, es hat sich ganz, ganz schnell, ähm, wann war dieser totale Shutdown? Oder als als es, nämlich nee, der totale Shutdown ist ja jetzt erst. Ähm, aber um den 11. glaube ich, ja. ähm, ging das ja so richtig los von jetzt auf gleich mit der covid welle ja. Und ähm, da war schon binnen, wirklich binnen zwölf Stunden, haben wir schon kaum noch ähm, Desinfektionsmittel bekommen. Ja. Und ähm, durch meine ganz gute Vernetzung irgendwie äh, über Facebook gab es dann halt immer noch so ein oder zwei, drei Quellen, wo die Kollegen sagten, Mensch, da habe ich noch jemanden, da weiß ich noch wen. Und ähm, da hatten wir dann halt die Möglichkeit, da schon zu beziehen. Und ähm, ja, ich habe schon mein Mädels heute gesagt, manchmal komme ich mir so ein bisschen vorher wie meine Oma, die immer im Zweiten Weltkrieg erzählt hat, ähm, dass er irgendwie rundgegangen äh, ist im Dorf und die haben dann also Kartoffeln gegen selbstgestrickte, selbstgehäkelte, Socken getauscht und ähnliches. So ähnlich ist es im Moment bei mir tatsächlich auch. Ich bin in jeder freien Minute irgendwie im Internet unterwegs. Ähm, echt? Und frage die Kollegen, wer weiß noch, wo gibt es noch Alkohol, wo gibt es noch Fläschchen. <lacht> ja. Ich brauche Deckel, hat einer Deckel für mich, können wir tauschen, können wir irgendwie hin und her verkaufen und es ist echt hakelig, muss man wirklich sagen. Und also Und yeah. ich glaube, dass die ganzen Kollegen, die nicht ganz so gut vernetzt sind und auch einfach gar nicht im Internet so viele unterwegs mhm. sind dass die so ein bisschen verschlafen haben. Und als die dann nach drei Tagen auf den Trichter gekommen sind, oh, Desinfektionsmittel müssten wir mal bestellen, da gab es halt einfach nichts mehr. Und dann werden die halt überrannt. Also ist das ein ganz klarer Vorteil, wo du sagst, hey, es macht sich wirklich da auch bezahlt, dass du schon seit Jahren auch digital in Kommunikation ja. investierst, auf Facebook dich vernetzt. Ja, ist das so was, wo du jetzt einfach ja. so ein bisschen schmunzelst und sagen kannst, hey, Gott sei Dank, habe ich da auch so eine Reichweite mir aufgebaut? Ja, da freue ich mich echt drüber, muss ich sagen irgendwie. Also es gibt jetzt so Aufrufe halt auch, war gestern wieder in einer relativ neuen Facebook-Gruppe. Wir müssen uns vernetzen und dann haben wir irgendwie alle gesagt haben gesagt, ja Mensch, jetzt lass uns doch endlich mal vernetzen. Ja, Aha, wir so. sind seit drei Jahren vernetzt. Genau. genau ja, ja. ja. ja, ja eine, aber äh, was... finde ich total schön. Ich meine, ich verfolge es ja auch ein bisschen in der digitalen Apotheke beispielsweise. Da bist du ja auch sehr aktiv. Genau. Ähm, ja. Da gibt es ja noch dann speziell auch Facebook-Gruppe von Apothekern. Ne? Ähm, da genau. bist du auch relativ aktiv. Und ja. Ähm, ja, also da ist Facebook natürlich so gerade in Gruppen das erste Mittel der Wahl, um da regional vor allem auch oder aber auch überregional sich dann irgendwie so ja. zusammenzutun. Und ähm, das nutzen meiner Meinung nach echt viel zu wenige. Gerade jetzt in den Zeiten, ja. wo man eigentlich ja nur online per Messenger, per WhatsApp oder so zusammenkommt. Ähm, ja, mega gut. Was gibt es denn noch eigentlich, wo man so sagen könnte, Ey, das könnte man, also für nächstes Mal können wir uns ja eigentlich auch überlegen, wenn ich das darf, also wenn wir das darf und auch zeigen dürfen ähm, ähm, gibt es irgendwas, was man einfach selbst brauen kann oder machen kann, wo man dann irgendwie, also ich werde. Also sagen, ich kann Chris dir ich dann zeigen, wie, wie wir diese Desinfektionsmittel, das ist halt eine Mischung, wo jetzt nicht so wahnsinnig viele Bestandteile drin sind. Ähm, wie, wie wir das machen im Labor, halt wirklich auch wirklich mal in solchen Gebinden, also wirklich ja. mit 5 Liter Maßstäben, was man ja sonst nie hat. Sonst hat man, ja. wenn man irgendwas herstellt, eine Salbe macht oder Kapseln macht, relativ kleine Gebinde, irgendwie 100 Gramm, vielleicht mal 200 Gramm oder 250 Gramm. Aber jetzt haben wir also wirklich unsere riesen Erlenmeier-Kolben, die irgendwie 20 Jahre im Schrank gestanden haben und jeder hat sich gefragt, was tut man mit einem 10 Liter oder 5 Liter Gefäß. <lacht> Jetzt brauchen wir sie. Ja, klar. Also, auch ähm, hier meine Frau, die arbeitet so im Dentalbereich und die hat äh, ganz viele Masken verschenkt bzw. weggeworfen, äh, weil sie hat auch gesagt: Genau, ja, wie du eine hast, nicht ganz so schön und nicht ganz so bunt, aber sie hat halt auch gesagt: Warum? Ja. Ich brauche die nicht. Ne? Also, es war letztes Jahr, ja. so irgendwie kurz vor Weihnachten und jetzt sagt man halt auch: Ja, die werden nachproduziert bzw. Textilhändler oder das Textilmanufakturen stellen ihre ganzen Produktionslinien um. Ähm, was würdest ja. du sagen, ist so momentan so der größte Engpass an Produkten, Mitteln für die Apotheke? Tatsächlich. Also tatsächlich Handschuhe, Desinfektionsmittel, Masken. Und das sind halt auch alles die drei Dinge, die in jeder Arztpraxis und im Krankenhaus benötigt werden, die von Pflegediensten benötigt werden, die alle brauchen, wir natürlich eben auch an der Front. Wie gesagt, wir sind ja systemrelevant und neben den Supermärkten haben nur noch wir geöffnet. Mhm. Ja, also kommen die Leute zu uns und wir können uns nicht schützen. Und ja. wir sind dann eben auch die Idee gekommen oder ich am Sonntag, ich habe gedacht, aber also ganz am Anfang vor zwei Wochen wurde es noch müde belächelt, Selbstgenähte Masken. Mittlerweile machen ganze Klinikverbünde, das gesamte Uniklinikum Köln, habe ich gelesen letztens, Uniklinikum Essen, in ähm, Ermangelung von kaufbaren Masken, die alle entweder in China produziert werden oder sowieso schon beim Zoll irgendwo festhängen, mhm. werden mittlerweile eben diese selbstgenähten Masken in Auftrag gegeben. Und ich habe dann auch gedacht, ja, think local. Ähm, und habe hier gedacht, äh, irgendwie müssen wir einen Kleve, <lacht> Kleve jemanden suchen. Ja. Ähm, hat auch relativ schnell eine Adresse. Und wir haben halt jetzt eben diese auskochbaren Baumwollmasken die noch einen Einschub haben für mhm. ES-Kompressen. Okay. Ähm, und wir wechseln morgens und nachmittags die Masken, wechseln alle zwei Stunden die Kompressen, die da drin sind und abends werden die komplett ausgekocht, einfach wirklich im Kochtopf bei uns hier auch, ganz oll. Ja. fünf Minuten gekocht, ja, fertig, klar. aufgehangen und ähm, besser als keine Maske, haben wir uns ist gesagt. Und diese ja, da musst du mir auch nochmal helfen. Ja. Also meine Frau sagte, ja, das ist eher ähm, halt auch für den dass man andere nicht ansteckt, ist es am besten, wirklich selbst sich vor anderen Infektionen, ist es mit so einer Maske weniger äh, der Schutz. Ist das richtig? Ja, also es, es ist ähm, in der Tat so, also es gibt drei ähm drei Klassen von Masken im Prinzip. Das eine sind diese ganz einfachen Mundschutze, die man so kennt, wenn man beim Zahnarzt ist, die der Zahnarzt meistens anhat, einfach auch um, um sich selber oder sich vom Mundgeruch der anderen oder wie auch immer zu schützen. Die bieten halt letztendlich gegen Viren und Bakterien ganz, ganz wenig, gegen Viren glaube ich gar keinen Schutz. Dann gibt es eben diese sogenannten FFP2-Masken und die sogenannten FFP3-Masken. hat jetzt fast mhm. jeder schon irgendwo gelesen. Die FFP3-Masken, die sind wirklich aus so einem, ja wie so Eierkarton, sag ich mal. Also so eine okay. dickere, dickere Pappe mit ja. so, einem, ähm, so einem Ventil obendrauf. Ja. Die bieten tatsächlich für, einen gewissen, ähm, für eine gewisse Zeit ähm, auch gegen Viren Schutz, ähm, sind aber so schlecht, wenn man die auf der Nase hat, man bekommt so schlecht Luft damit, dass man die kaum eine Stunde auf der Nase halten kann, okay. wie man es möchte. Ja. Also das, was alles, wenn man Menschen so sieht draußen oder das, wo sie jetzt alle heiß hinterher sind, sind die FFP2-Masken. Mhm. Das sind halt eben so ein, ja, so ein Mittelding zwischen diesen, diesen beiden Geschichten. Ähm, die bieten aber de facto auch nur für zwei Stunden lang Schutz. Mhm. Und tatsächlich... Ähm, Sollen Sie mein Gegenüber schützen vor meinen Erkrankungen? Das heißt, genau. wenn ich erkältet bin und ich huste, ich niesen muss, schütze ich mein Gegenüber, das erst nicht direkt ab. Aber immerhin. So, die, ist die, ist die, so die offizielle Variante. Ja. ja. ja. Aber ähm, ja, irgendwie mittlerweile sagen alle einhellig da draußen: äh, besser sowas vor der Nase als gar nichts. Und. Wer weiß, wofür es gut ist. Wir haben halt sowieso auch in der Apotheke, ich war auch ganz schnell schon dabei vor zwei Wochen und habe diese sogenannten, liebevoll von uns genannten Rotzschutze aufgehängt. Ja. Wir haben tatsächlich so riesengroße Plexiglasscheiben von der Decke gehängt über unseren Handverkaufstischen, damit wir wenigstens vor dem direkten Nies Attacken und Hustattacken der Leute geschützt sind, weil ähm, ja, es ist einfach der Menschheit da draußen nicht beizubringen uns nicht anzuhusten. Das schaffen die wenigsten, wenn sie dick erkältet sind. Und was auch noch ganz schön ist, ist, dass die ähm, das ist einfach so eine ja so eine sichtbare Barriere ist und die Leute mehr Abstand halten. Genau, es ist das halt auch ein visueller. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch was, ja. Ja, was man dann direkt äh, einfach bewusster dann wird. Okay, ja, es ist wirklich äh, ernst, was es ja auch äh, so ist. Und ähm, ja, äh, muss man. Also, dass es so diese drei Arten muss ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ähm, mir war halt nur immer bewusst, okay, das ist dann eher, so dass man halt selbst äh, nicht andere ansteckt. Ähm, ja. Aber immerhin, ne? So. Reduziert man natürlich auch die Gefahr oder das Risiko, dann irgendwie, das, das weiterzutreiben, wenn wenn, je, genau, ein, wenn jeder ja, Mundschutz tragen würde, dann wäre die Ausbreitung deutlich eingedämmt, muss man genau. ganz klar sagen. Da müssen jetzt aber, aber noch ein paar genäht werden, das. <lacht> da müssen noch ein paar genäht werden, genau. Was, äh, wir, wir habt ihr die? Oh, okay, sehr gut. Haben ähm, die auch schon Was ja. äh, was mich jetzt nur noch der der letzten Frage auch führt. Was könnte man dir bzw. Dem, dem deinem Team eigentlich Gutes tun? Weil was ihr macht, ist echt hervorragend. Ich meine, Hut ab. Ähm, ne, ihr stellt euch dem Risiko, es könnte natürlich jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch sagen: ah, Nee, ich habe einen Husten oder ne, ich fühle mich nicht gut. Ähm, ne, also auch sich der Situation entziehen, sage ich mal ganz neutral. Ne? Und da stellen sich die ja, ne, Da stellen ja, sich die Leute. Eine schwangere Kollegin, die erst ganz cool war und sagte, ja kein Problem irgendwie und es ist ja auch bisher einhellig die Meinung draußen, Schwangere und kleine Kinder stecken sich am wenigsten an und die war auch erst ganz cool und ganz normal. Ähm, bis dann doch irgendwie sich das so ein bisschen zuspitzte und sie dann sagte so, hm, ja, ich habe jetzt doch Bedenken und ich habe auch gesagt, also ich habe überhaupt Verständnis dafür, klar, keine Frage, ähm, ich bin dafür, dass wir sie vorne aus dem Handverkauf rausnehmen und sie im Backoffice-Bereich halt mehr Arbeiten ja. jetzt übernehmen und ähm, einfach da gucken und sich möglichst da aufhalten, damit sie eben nicht vorne mit 350 Kunden in Kontakt kommen. Ja. Ja, was, ist, was denkst du, was wäre auch so für das Team eine schöne Geste oder ähm, ein Geschenk, was man überlegen könnte, wenn wir uns das nächste Mal sehen, äh, gäbe es da irgendwas, wo du denkst, hey, sowas kommt immer gut an? Ähm. Süßig, Süßigkeiten okay. und ein Fläschchen Alkohol. Wir trinken ja gerne mal abends zum Abschluss ein Gläschen Sekt. Okay, also... Tag überlebt haben. Wer, wer das sieht oder hört, ich, ich äh, werde noch mal die Adresse dann unten einblenden, äh, falls Bitte? ihr da jetzt Piccolos oder Mercis dann äh, genau. zugeschickt bekommt, gerne dann an die Adresse. Gehen wir gerne. Ähm, ja, also, super. Die also, das, das, Schublade muss natürlich immer nachgefüllt werden. Äh, definitiv. Also da werde ich auf jeden Fall mal eine, eine Runde schmeißen, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen. Ähm, ich würde sagen, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit, äh, dass du dir das genommen hast und ähm, dass, äh, dass wir uns hoffentlich dann das nächste Mal live in Farbe sehen, dann äh, mit dem großen Erlenmeierkolben, ne, ist das, wo genau. man Desinfektionsmittel <lacht> äh, herstellen kann, da würde ich mich mega freuen. Ja, gerne. Wir können aber natürlich ja. noch überlegen, vielleicht gibt es die eine oder andere Sache, die auch noch spannend ist, aber Desinfektionsmittel wäre bestimmt, wär bestimmt äh, eine coole Sache. Silke, ja. vielen, vielen Dank. Ähm, gerne. Dir noch eine gute Woche, eine gute Zeit und bleib vor allem ja. gesund. Bleib gesund, genau. Du auch. Alles klar. Ciao. <lacht> Tschüss. Thank you.